仅仅让德国最穷最低层的人 Das sind Dumplings. Was ist das? Dumplings, so Teigtaschen. Chinesische Maultaschen. Chinesische da auch drin oder sowas? Da ist Schweinefleisch drin. Je mehr du isst, desto mehr bekommst du. Äh? Nur eine Du willst 20 essen, ja? Ja, sofort. Machst du dir deine Dipsauce? sauce Kennst du die Menschen Frühlingsrolle? Ja. Ja, ja genau. Ja. Nimm doch bitte Platz. Ja. Hand drauf. Ja? Ja? ja? ja? Ich hab jetzt Das, ein das ist eine Jumping. Darf ich nochmal gucken? Das sind 10 zehn, zehn Stückchen in einem Kopf. Ne? Mhm. Oh. das ist gut. Hast du nein nein, nein, nein, nein. Let's go! Oh, ich Fico bello, prima! <lacht> ich okay. Wir feiern chinesisches Neujahresfest. Wo kommst du her wenn ich fahren? Aus auch wir. Ja, wir haben kein Fernlinkcomputer dabei. <lacht> <lacht> Und guten Tag, Ich liebe das? Ich heißt, liebe no, Ich liebe dich. Ich Wo, Wo <lacht> <Gut. lacht> Das ist ein und wie lange bist du schon in Deutschland? 30 Jahre. 30 Jahre? Okay. Warum bist du hergekommen? gekommen? Vor Liebe. Ah, für die Liebe. Okay. Ah, schön. Und die Liebe hält bis heute? Platonisch. Und was machst du jetzt? Ich vorbereite eine Ausstellung. Ausstellung mhm. und bin ich auch einer Online-Galerie. Ich verkaufe nicht meine Werke, sondern die Men Menschen können meine Werke mieten. oder eine ah. Woche, einen Monat oder ein Jahr. Ganz leckere chinesische Teigtaschen. Hast du Hunger? Ja, und so. Also. Wow, ganz chinesisch. Tschüss, tschüss. ist etwas. Sinian, koilere. Sinian, kavir. Da musst du die, die, die Teigtaschen reinkippen. Ja. Ja. ja. das ist einfach. <Diese Bate, ja. lacht> <du> die Schafe. <lacht> keine Schaff. Ich bin der Schaffe, meine Familie. <lacht> danke trotzdem. Das so mit der Per Hand, ohne, ohne Stab, oder ja. ohne nichts. Das sind ja In der Nudelgerichte im Endeffekt. Genau, das ist mehr. Man sagt ja auch, Salz. Nudeln, die ersten Nudeln sind aus China gekommen. Aber ich finde es das cool, dass ihr das einfach so ohne äh, Restaurant. Ich habe jetzt echt gedacht, ihr habt mir Restaurant eröffnet. Ja, mein Onkel hat auch Chinesisch gesprochen und zwar nur von Touristen. Der hat ein Restaurant gehabt und da sind sehr viele Chinesen Urlaub machen gekommen. Der ganze Bus voll. Haben da immer angehalten Reisegruppe und das waren meistens nur Chinesen. Hat mein Onkel auch Chinesisch geredet. Und jetzt kann er auch schon Chinesisch. <lacht> 谢谢